Ich hier vor, ich noch ist noch. Okay, das ist äh, Anti-Atom Günther. Günther, singen wir ein schönes Lied zusammen. Hast du da Bock drauf? Düdüü. Das ist so. Gibt's so eins? Eins, eins. Warte, um danke. Ach, noch mal, Leute. Dankeschön. Die Zeit ist rein. Reden. Das Klima wird's uns sonst nicht vergeben, doch du willst nichts von Kernkraft hören, oder? Kernkraft? Nein, danke. Die Bewegung, Die Bewegung ist neu, ihr Zeichen ist U, es muss sich was ändern, vielleicht bist das Du. Das Klima braucht eine Antwort, sie lautet Kernkraft. Nein, ganz Hallo sicher nicht. Nuklear. Hallo, Nuklear. Hallo, Nuklear. Hallo, Nuklear. Hallo, Nuklear. Doch, Baby, wir waren hier schon mal. Wir haben gestritten, wir hatten die Wahl. Die Kohle erschien uns als das kleinere Übel. Na, wir hätten doch bloß die Erneuerung ausbauen müssen. Ja. Bis St. Himmelein, das, das kann doch, doch wohl nun echt nicht sein. Millionen Luftverschmutzungstote jährlich. Aber die, die sind wenigstens Hallo nicht Hallo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 das Meer steigt, Inseln sitzen in der Falle, doch du gibst einen Scheiß auf die Fidschis, oder? Die Entscheidung scheint auch so beschwerlich, alles fürs Klima oder doch nicht ehrlich. Wind und Sonne, sparen und Atomkraft! Atomkraft! Nein, danke! Okay. Hallo, Nuklear! Hallo, Nuclear. Ja. ja, wir müssen doch nur alle zu Ökostromanbietern wechseln. Das ist doch alles ganz einfach. Ja, und wo kommt dann nachts bei Windstille dein Strom her? Aus Batterien! Hab eine Batterie! Glaubst du echt? Na dann hör mal gut zu. Ein Feuerchen ist halt leider einfach billiger. Die größte Batterie der Welt, Kalifornien hat sie bestellt. neckar Westheim lädt sie auf in der knappen Stunde. ja, naja, wir müssen uns einfach mehr anstrengen. Mehr ist sie nach zwei Sekunden. Wir brennen in Kohlekraftwerken, weil wir dies als nachhaltig werten und alles wegen unserer Strahlenart. Ja, so ein Quatsch! Hallo Nuklear. Hallo, Nuklear! Hallo, Nuklear! Hallo, Nuklear! Hallo, Nuklear. Atomkraft ist von gestern, das gibt's nicht mehr. Und teuer ist es auch. Die Technik ist jetzt ausgereift. Es wäre gut, wenn ihr das begreift, nüchtern verglichen war sie schon immer sehr gut. Seht bei ja in ne? Die, die Unfälle haben uns alle erschreckt, inzwischen hat die Wissenschaft entdeckt, Kernkraft etwa so tödlich wie Wind und Solar. Hallo Nuklear, Hallo Nuklear.